fragt mich gerade, da ist ja anscheinend so eine Tendenz dahin. Deswegen sind wir alle ja auch hier irgendwo. Und was ist das Attraktive an diesem Dings, wo wir dahin wollen? Ich finde es interessant, was ist, das, was ist das Attraktive an der Alternative? Das hat, wo kommt denn der Zug her, so von irgendwie, meine Bedingungen, mhm. mein Plan, mein, meine Macht, meine Kontrolle? Dann könnte man es ja sehen als ein reines Weg von. Das fühlt sich nicht gut an, also lieber <lacht> Oder hat, und hat, hat, wie man es auch immer nennen will, eigene Qualitäten beschreibbare. Was ist das Attraktive? Mir geht die Frage, ich stelle die Frage einfach, oh, weil ja, ich vorher ja. hatte ich das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen... Es ist so eine Tendenz dabei, jetzt nicht nur hier, sondern so da, man... Hm. Es lohnt sich, da hinzukommen. Wie ist es denn da? Was macht es denn aus da? Was ist da... Was <lacht> jetzt jetzt ist da besser als an dieser nicht guten Alternative? Ja... Probiere es aus. Ja. <lacht> ja. Aber kann man überhaupt weg von hier kommen? man kann das weglassen. Auch nicht also diese Beschreibung von weg von oder hin zu ähm, trifft halt nicht so ganz, weil es eigentlich ein, äh, das Aufhören von dieser Bewegung woanders hin ist, sondern äh, und das ist halt das, die Schwierigkeit mit so einer, mit so einer, mit so einer Frage wie, ähm, willst du dahin zurück, ja, so, also willst du weg von jetzt sozusagen. Das ist halt einfach genau das, dieses, äh, was es dann zu, was äh, zum Erreichen gibt oder was zum Ablegen und so weiter. Und ich weiß, dass wir auch so in dieser Art ähm, drüber reden, aber im Endeffekt ist es ja einfach nur die Offenheit für das, was jetzt gerade ist. Wie komme ich zu dieser Offenheit? Das ist ja wieder hin, hinzu, irgendwie, in unserem gewohnten Denken und Sprachgebrauch? Ja, wie komme ich ins in Jetzt? Wie komme ich in die Gegenwart? Wie komme ich hier hin? Ja. Eine gerechtfertigte, be Entschuldigung, berechtigte Frage, weil es fühlt sich ja auf der anderen Seite auch so an, als würde mich was daran hindern, dahin zu kommen. Mhm. Ja. Also die Formulierung der Frage ja. ist der Ja und ähm, deswegen, ähm, was da zu hindern scheint, ist der Gedanke, woanders besser aufgehoben zu sein oder es wäre besser, wenn jetzt was anders wäre so. Das ist die, der Antrieb und die, da haben wir auch wieder so diese Endlosschleife. Es bestätigt sich in dem Moment, wo, in dem Moment, wo ich glaube, das hier müsste besser sein fühlt es sich nicht gut an und bestätigt, das müsste irgendwie besser sein. Mhm. Weil das plötzlich einen Bezugspunkt schafft, wo du jemand bist, der was Besseres braucht, als das jetzt. Und in dieser Offenheit für wie es ist, ist halt einfach kein Bezugspunkt. Sondern da ist freischwebend die Sinneseindrücke plus ein Gedanke, der sagt, was ist denn eigentlich das Attraktive dran, oder so. und in dem Moment, wo man es dann benennt und sagt, ja, es ist dann halt, es ist halt frei, müsste gleichzeitig der Zusatz sein, so wie jetzt, frei wie jetzt, müsste. Ich habe mir gerade gedacht. Weil ich so gar nicht dahin komme, wenn du jetzt so redest und so und auch vorhin habe ich mir alles weit entfernt. Ich komme nicht in die Nähe, auch nur von jetzt in die Offenheit, in die Weite oder so. Was weit entfernt. Und dann ist mir jetzt gerade dazu gesprochen, als habe ich mir... Welche Bedingung habe ich denn, <lacht> dass ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie, ich, wie das jetzt zu so sein hat? War mir gar nicht wirklich so null bewusst. Ja, und das hörst du halt auf diesem Bewegungsdinger. Ja. Ich bewege mich in die Offenheit. Ja, genau. Ja, das ja. ist einfach genau dieses, diese Vorstellung fortgesetzt von ich Hätt's gern besser. Ja. Ich möchte woanders ja. hin und so weiter. Sollte anders sein, sollte ja. anders darüber gesprochen werden, sollte was weiß ich. Aber wie hätte ich es schon gar nicht gewusst? Also es war nur so, die, was mir dann aufgefallen ist. Und Plopp hat es gemacht. Dann waren die Bedingungen weg. Das war so, schon ja. <lacht> so. Jetzt so. <lacht> dann weiß ich heute, schaue ich nach meinen Bedingungen. Ja. Danke für deine Abspulatze, <lacht> <Spuren>. hat mir geholfen. <lacht> Aber es ist mir klar geworden, das ist so, diese diese Vorstellungswelt oder dieses, was uns da, was, was Bedingungen ist, ist, hat so etwas Unsichtbares, was aber so wirkt, weil man es nicht, weil so normal ist, dass es nicht wahrgenommen wird. Und das ist dann das, warum wir immer von einem zum anderen einen Ich-Gedanken zum nächsten oder wie auch immer helfen. nicht wahr. Aber wird immer vorausgesetzt, selbstverständlich. Ne? Aber man weiß gar nicht genau. Und dann ja, wo ist es denn jetzt? <lacht> nicht da. Mhm. Kann ja nicht sein. Muss ja da sein. Das ist äh, vielleicht auch ein bisschen die Frage, wonach man dann, worauf man dann achtet, wenn es um Bedingungen geht. Weißt du, das ist ja nicht unbedingt so, dass. dass äh, ich da eine Stimme höre die sagt, ich hätte gern das, nee, das was ja, offen wäre ja. oder nee, was weiß ich nicht, was, ja. Oder es sollte sich jetzt friedlich anfühlen. Ja. Genau, es ist einfach so ein, vielleicht ein Unwohlgefühl mhm. oder so. Mhm. Ja. Und ähm, so, eine, so eine Art Widerstand. So eine Art ja, Widerstand oder so eine Art Scanner, mhm. mhm. Ist es denn gut? Mhm. Ja. Mhm. So, und die Bedingungen, wann es denn gut ist, die Kriterien dafür, mhm. sind nicht unbedingt benannt Ja, ja oder, oder nicht erfüllt. Also das, ja, ja, genau. nicht so. Ja, genau. Mhm. Nicht so. Mhm. Und es kann dann klar sein, was ist so. Mhm. Und es kann einfach äh, auch unklar sein. Ne? Mhm. So, mhm. Wie jetzt zu singen. Ja, irgendwie anders. Mhm. Ne? Ja. So. Und das, das Unwohlsein oder dieses, diese ähm, ja, sagen wir, Unwohlsein äh, kommt zum großen Teil durch diese imaginäre Distanz zum Erleben. Durch denjenigen, yeah. ja, der, durch den geschaut wird sozusagen, yeah. durch dieses yeah. angebliche Ich, durch das geschaut wird, was aber nur ist, läuft es in meinem Sinne? Mhm. Ja? Kann ich da was rausholen? Kann mhm. ich da ja, genau. was von dem die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Töpfchen mhm. und so weiter ist? Und diese... diese ähm, Bewertungsscheininstanz, mhm. die aber eigentlich nur so eine, wie so eine Haltung ist oder wie so, wie so eine Art der Wahrnehmung. Mhm. Ja. Aber ich finde das aber extrem schwierig, also ich meine, ich bin jetzt die Einzige bei uns in der Familie, die sich damit beschäftigt und ich werde den ganzen Tag mit diesen ganzen anderen Dingen bombardiert, äh, welche Ideen jemand hat, wo das Ich, so ein Riesen-Ich steht. Also mein Sohn ist 20, äh, 21, das ist schrecklich, also, äh, und da musst du, äh, du dich dann irgendwie frei von machen. Das, das fällt mir wirklich schwer, weil es so hinderlich ist, wenn man die ganze Zeit damit geworfen wird. Mit was wirst du denn da geworfen? Mit dem großen Ich von ihm. <lacht> und mit was wirft er denn, wenn er das nicht Ja, mit, mit all diesen, wie, wie Menschen sein müssen, mit Glaubenssätzen, also ja. ähm, äh, wie er sich die Welt vorstellt, mit allem einfach. Also, der, der, das ist so alles so eingeschränkt. Und was bringt dich dazu, dann darauf einzusteigen? Nee, ich steige da nicht drauf ein. Ja, okay. Ich höre mir das dann an und denke Oh Gott, ja. der arme Kerl. Genau. Stimmt beides, Gott und <lacht> ja Es könnte auch sein, dass du, dass, dass du ihn siehst und sagst, ja genau, so ist es, wenn man seine Vorstellungen glaubt. Ja. Aber ich finde es umso schwerer, da rauszukommen, weil ich ja permanent eigentlich versuche, mich von, diesen, ähm, von all diesen Dingen irgendwie zu erleichtern. Und wenn du erleichtert wärst, wie, wie wäre das dann? Also dein Sohn würde noch dieselben Sachen sagen? Ja, das ist die Frage wahrscheinlich nicht, gell? Nur könnte sein, das du jetzt einfach Würde das nicht. sich das ändern? Weiß ich nicht, Ich kenne deinen Sohn nicht. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Also das ist ja jetzt so ein bisschen hypothetisch, wie viel würde da ausstrahlen oder was auch immer. Mhm. Ja, aber. Ähm, mir geht es jetzt nicht so um deinen Sohn, sondern... Nee, das ist so allgemein. Das ja. ist ja... Ich weiß nicht, wird ja vielleicht jedem von euch irgendwie so gehen. Dass, und ich meine, du ja auch. Du hast ja tagtäglich äh, mit, mit, mit Menschen mit vielen Glaubenssätzen zu tun, die sich mit diesen Dingen auch nicht auseinandersetzen und die sich dem nicht so stellen. Aber du bist ja, ähm, du, du siehst das ja ganz anders und du wirst ja trotzdem damit konfrontiert. Ich fühle mich halt nicht konfrontiert okay. mit Glaubenssätzen anderer Leute. Hm. Was? So um 9, was machen die mit dir? N nix. <lacht> <lacht> also, das ist wie, wie alles andere auch. Ja, das ist. Das sind ja Glaubenssätze. Ich glaube, dass dies ja dort noch meister wird. Ui. Okay, das löst jetzt so ein bisschen Glaubenssatz Echo aus oder sowas. Ja? Das ist ja einfach nur so ein Geist. ich glaube es nicht wirklich. Nein, vergiss es dir, viel Geld daran muss ich. Ja. Schau, schau mal auf der Sonnefühler-Bahn. <lacht> Nein, <lacht> Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand meinen, also wenn jemand eine Überzeugung hat, die ähm, ich nicht teile oder so, wo ist das Problem? Nee, man muss ja nicht alles teilen. Also ich teile seine Überzeugung auch nicht und ich rede auch nicht mehr gegen An, weil mir hm. das einfach zu anstrengend ist. Weil je mehr ich gegen anrede, desto mehr bauscht das sicher auf. Also der Zustimmung gut. Hm? Ich sehe es genau wie du. Ey, ab der Seite. Ja, was ist das, Nervig? Oder was es nimmt dich doch irgendwie mit, oder nicht? Ja. Was ist das? Das wäre spannend. Wie würdest du das nennen? Ja, das ist wie das ist ein ständiges Vor Augen haben, wo ich stehe. Also dass ich eben weit weg davon bin, irgendwie da rauszukommen, sondern dass ich dass mich da mich irgendwas. Also immer wieder. Aber wo möchtest du rauskommen? Ja, aus diesem. Okay, ja. Dann scheint dein Sohn ja recht hilfreich zu sein, dich auf deinen Wunsch, Herzenswunsch aufmerksam zu machen. Mhm, kann schon sein. <lacht> Was, Mann? Ja, aber, aber, wie, ja, aber wie löst er bei dir dieses Gefühl, dass du in den Tunnel bist? Wie, wie löst er das aus? Ich habe eine Zinktochter, bei der ist das ganz ähnlich. Ja? ja. Ähm, also der fängt immer irgendwelche Diskussionen an. Also schlägt die Zeitung auf, ist <lacht> irgendein Thema jetzt vielleicht, sagen wir mal ein bisschen. Und dann schlägt er sofort <lacht> an, wie er das alles machen würde. Also, ähm, oder. Mit, mit allen Dingen geht das so. Es steigt sofort auf Themen ein, die einfach wenig Spielraum für irgendwas lassen, sondern ich, das wäre der geborene Diktator, sage ich jetzt mal. Also so verlegt das Gegenteil von dem, wie ich denke inzwischen. Also Toleranzgrenze ist eigentlich gar nicht da. Aber gut, vielleicht spiegelt mich das. Vielleicht äh, wirft mir das ist einfach nur so hin, das kann schon sein. Vielleicht wirft es sie ja auch hin, wie du in dem Alter warst. Also, oder mir wird es spiegeln, wie ich in dem Alter war. Hm. Ja. Ich, ich habe recht, denn ich bin 20. <lacht> ich weiß, wie der Hase läuft hier. <lacht> Geht, ja. die, die Chefin vom, vom Kommunikationszentrum des Weißen Hauses ist 26. Oh, ha! Ja. Was du alles vom Weißen Haus meinst? Ich bin erstaunt. Er würde... Also ich habe schon mehr... Er würde halt prima hinpassen. <lacht> ja, nahtlos. Ich kann nicht auf. Und die Perücke muss ja anders sein. Also was, was er dir spiegeln kann, oder was uns unsere Umgebung zu einem ganz großen Teil spiegelt, ist, ich hätte es gern anders als wie es ist. Okay. Ja. ja. So. Und wir sagen, ha, wenn der das nicht so sehen würde, dann wäre es für mich besser, weil dann werde ich nicht angesteckt, zum Beispiel. Mhm. Ja? Dann müsste er auch anders sein. Ja, und dann haben wir halt genau, hier, ja genau, da ist zum Beispiel dieser Gedanke, ich hätte es gern anders wie es ist, als wie es ist. Ja? Ja, ja, das ist doch anders. Hm. Hey, ich das verstehe es schon. Das ist, wenn, wenn, wenn einem die Menschen rundum, wenn da so enge ähm. Konzepte, formuliert werden und vermeintlich noch verteidigt werden. Und man sieht es und äh, dann, dann ist man noch leicht zu Beginn und denkt was taucht, taucht der bei dem auf oder so und dann beginnt man mal einen Vorschlag zu machen, wie es anders sei. und dann wird aber vehement Widerstand geleistet und schon also bei denjenigen Menschen ja und schon taucht bei dir auch etwas ja. auf wo, Von der Welt und er zieht mich jetzt genau in dieses Muster wieder rein. Entferne die Menschen. Das, <lacht> das muss anders sein. sein. Ja, na klar, da wird man wieder zum, was heißt das, Menschenhasser? Heißt schon, da gibt es ein schön schönes Wort dafür. Misanthrop. Ja, korrekt, genau. Diktator. Was ist das? Äh, Misanthrop. Diktator. Diktator. Oh ja, okay, auch gut. Ja, aber es geht auch vorbei. Machtlose Diktatoren, ja, das ist so das, das, das lustige Thema im Leben. Machtlose Diktatoren. Ja. Mach es so, wie ich es will. Nö. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> <lacht> <lacht> Kenne ich auch, für meine Tochter. Okay. Das scheint, was ziemlich weit, ja, das ist sehr weit verbreitet das okay. geht aber auch kein Zahn. Du könntest doch, wenn du es so und so machst, dann könntest du doch. Ja. Nein. okay, Ja, nur ein ich meine es nur gut. Ich, oh, ich kenne das mit meiner Freundin. Ich versuche nämlich gerade so, wie Sonja das auch, versucht herauszufinden, diese Bedingungen, die dahinter stehen, warum man dann da fest bleibt. Also ich habe mit meiner Freundin manchmal richtig kindische -Recht nummern. Und dann entdecke ich mich manchmal selber, wie ich da argumentiere bei der Sache, die mir eigentlich völlig am Arsch vorbei Und meine, ich müsste da jetzt irgendwie was erzählen, von dem ich auch gar keine Ahnung mehr habe, weil ich mich dann irgendwie reinsteigere. Hauptsache, ich sage mal was dazu. Und dann fiel mir plötzlich auf, dass ich mich, wie so der kleine Peter, so mit drei, vier, mit seinem Bruder, der sich immer, die haben sich immer, immer so konkurrierend, wer weiß was besser. Nee, wohl! <lacht> mein Bruder war immer einen Ticken weiter, weil er sich auch wirklich mit, mit vermeintlichen Fakten auseinandersetzte. Und ich habe immer gemerkt, ich will, einfach, ich will einfach geliebt werden, dazugehören. Und dann sage ich einfach, erzähl eine Geschichte habe nie begriffen, warum die dann als schwachsinnig angesehen wurde, weil die nicht stimmte. Ich wollte eigentlich nur dazugehören und mal ne, einfach geliebt werden. Hallo hier so. Und merkte, wie sich das mit einer Freundin wiederholt. ich erzähle dann irgendeinen Scheiß. Ne? Ja, genau. Und das zu sehen, macht halt einfach einen Unterschied. Mhm. Ja, das ja, also, macht einen genau, enormen Unterschied. halt zum Beispiel, okay, und wie geliebt fühlst du dich denn in dem Moment, wo du für einen Schwachsinn argumentierst oder wo es darum geht, ja. das Ziel ist, dass sie sagt, ja, okay, ich habe Unrecht, du hast recht und ja. ich liebe dich über alles. Die Sachen kommen sehr auf den halben Satz. <lacht> <lacht> Das wäre das. <lacht> ja, genau. Das würde fünf Minuten vorhalten, dann ging es wieder weiter. Ja, es ist dann einfach so, diese, diese Strategie funktioniert dann einfach nicht. Und das zu erkennen, das heißt nicht, dass sie nicht anspringt, aber in dem Moment, wo du es erkennst, ist einfach der ganze Antrieb raus, weiter fortzusetzen. Ja, genau. Es geht so, als würde plötzlich der Fuß vom Gas. Genau. genau. Das ist was, was ich lernen soll. Mhm. Wie fühlt sich das an, dieses, dieses Ziel zu verfolgen, Sie sollen mir Recht geben. Ja, und dann kommt genau das, was uns ist, wenn man ja. denn dieser Offenheit, diese Offenheit, wenn er die da ist, die Offenheit, dann öffnet sich das Gegenüber auch. Für ja, ja, und davor <lacht> ist es halt, weißt du, der, der, der, was es halt aufrechterhält ist, wie fühlt sich das an, zu wollen, dass sie mir recht gibt und dann ist es ja scheiße. Aber es liegt daran, dass sie mir halt nicht recht gibt mhm. und die Anstrengung ja. zu verdoppeln. Ja. Und ist ja, ja. Okay. so das ist einfach, das ist sozusagen durch diese Bedingung durchgesehen. Ja. Die, diese Brille von der du gesprochen mhm. hast, ja. das ist diese Bedingungsbrille ja. von okay, die Bedingung wird nicht erfüllt. Das fühlt sich blöd an, statt okay, es fühlt sich blöd an, diese Bedingung zu stellen. Ja. Und ohne das ist es einfach wird klar, hey, diese Bedingung ist so ein witziger Teil im Endeffekt von meinem Erleben. Von dem, was gerade ja. da erlebt ist. Diese, da ist diese Offenheit und das, ähm, worum es eigentlich geht, wenn wir sagen, es geht um was. Und das, das ist im anderen auch. Genau dasselbe. Ja. Genau dasselbe. Ja. Nicht, nicht das Gleiche, sondern dasselbe. Und das Sagte dann nur ja schnell ja. ja. Stimmt. Mhm. Ja, aber. Kommt dann wieder. Ja, ja, also, aber was du vielleicht jetzt ja, gerade merkst, ja. ist, dass dieser Mechanismus da ist, der sagt Ja, aber und ihm da überhaupt nichts mehr einfällt. Ja, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem, <lacht> Veto. Genau, ja, aber. Aber ich. Genau, und das wäre, das wäre der Punkt, im Endeffekt zu schauen, was willst du denn eigentlich ja. wirklich. So wie du es beschrieben hast zum Beispiel, ähm, ging es dir nicht eigentlich ums Recht haben, sondern ums Geliebt werden. Ja. ja. Soweit ich das zurückverfolgen so kann, war das eigentlich immer der Grund. kann aber wieder in die Irre führen, das so zu formulieren. Mir geht es ums geliebt werden. Das hört sich an, als ob da muss was von außen, jemand von außen kommen, der mich liebt. Das ist ja die Bedingung. Das wäre so das das Problem, ist die Bedingung, wie, wie ja. Okay. Peter das, das gerade so. beschrieben hat, ist das die Bedingung, die eigentlich dahinter steht. Ja. Die Brille. Ja. Okay. Aber es das ist, das sind zwei Bedingungen. Erstmal das Mittel zum Zweck. Ja. Mhm. Das Bedürfnis dahinter. Genau, genau das genau Bedürfnis dahinter. Halt, mich geliebt zu fühlen. Ja. Wenn wir jetzt das von äh, geliebt werden hingehen, zu mich geliebt fühlen, dann ist das nicht unbedingt was was von außen kommen muss. Nee. Bei mir ging es gerade durch den Kopf Liebe zu fühlen. Genau, Liebe ja. zu fühlen. Ja. Und und wenn es dann einmal, also in dem Bereich A, zum Beispiel, diesem Beispiel, wenn es dann einmal auf diese Grundbedingung kommt, dann passiert was. Mhm. Ja. Dann passiert was. Die Grundbedingung mhm. ist jetzt Liebe zu spüren. Ja. ja, okay. ja da passiert irgendwas. Mhm. Kann ich nicht sagen was, aber. Was anderes? Eine andere Bedingung. <lacht> Nein. Nee. Vielleicht liegt es an. Da ist der andere dann. Raus aus dem Spiel. Nee, irgendwas öffnet sich. Ja irgendwas genau. Das ist einfach das sich. Ja. nicht einzugestehen, was da eigentlich hintersteht. Weil Bewusstheit. Ja, ja und hat, das hat manchmal das hat dieses Entspannende, ähm, die Waffen nicht mehr aufrechterhalten zu müssen. Ja, genau. Das ist angenehmer, Weil es dann. Oh. Ja. Kann ich die Schilder nicht runternehmen. Ja, und dann siehst du halt, erreiche ich das damit, mit meinem Verhalten? Nö. Nö. Und dann ist schon ganz viel Liebe da auch. Allein dieses Anerkennen, dieses Sehen, ist schon ganz viel Liebe. Ist kommen, als schon was liebevolles. Da steht das schon drin. Ja, ich finde das die Lösung. Ja, irgendwie passiert da was. Warum? Das, mhm. mhm. mhm. mhm. das Liebe Alles. Und das ist das, wo du gefragt hast. Vorhin. Was Peter denn, ob er das nicht wieder haben möchte, was das denn sei. Genau. Wenn er wieder in den Wald, wie das war. Das war deinerseits hier auch eine rhetorische Frage, oder? Du weißt ja auch, warum du dahin willst. Obwohl wir wissen, wir sind hier, bla bla bla und so. Also das ist doch dieses Entspannen, keine, nichts aufrechterhalten zu müssen, nichts verteidigen, sondern es ist sowieso genau Gefühl von Welcome, Frieden und genau. sich freuen können. Einfach Wenn wir, wir Freude vielleicht mal hinten anstellen in der Reihe von Beschreibungen jetzt, da ist ähm, eine Offenheit für das, was gerade ist. Ja? Also so, wenn wenn die erlebt wird. Die ist auch so da, aber da ist eine Offenheit für das, was gerade ist. Ähm, bedingungslose Offenheit, bedingungslos, automatisch, liebevoll. Bedingungslos ist gleich automatisch. Bedingungslos ist liebevoll. Das ist im Endeffekt eine Zuwendung zu, ja. zu dir, zu, zum Leben, ohne zu sagen, okay, das ist jetzt nicht liebenswert. Wenn sich das und das ändert, dann öffne ich mein Herz, sozusagen, um es mal so zu sprechen, aber so nicht, Freundlich. Und das können wir nach außen machen und das können wir nach innen machen. So, wir sind nicht einverstanden mit diesem Verhalten. Und auch das ist eigentlich ein liebevoller Impuls, weil wir denken, ohne das wäre es besser und wir möchten, dass es gut ist. Das ist einfach nur ein liebevoller Gedanke. So nicht Freundchen ist, dass äh, zum Beispiel das tut mir weh, ich möchte nicht, dass mir weh getan wird. Oder dir wird es besser gehen, wenn du nicht so blöd wärst. Und so weiter. Ja. Ist ein liebevoller Gedanke eigentlich. Ähm, nur es verlagert halt, es verlagert, es ist auch ein bisschen verwirrt, ja. aber es <lacht> <ich> will was Gutes. <lacht> <Wunderschön. lacht> ja, wenn wir so drüber sprechen, es ja, ist es ja. sehr offensichtlich, ja, ja, ja. aber diese Taktik von. Ich enthalte dem Augenblick meine Liebe vor, bis es ein besserer Augenblick ist. <lacht> bis er sich bessert. Genau. Bis meine Bedingungen erfüllt sind. Ja? Solange enthalte ich mir das Gefühl von Liebe vor. Schlaues es darüber. ich guter Trick. Ja, genau. Aber wenn du mir Liebe geben willst, dann. Also, jetzt natürlich nicht in dem Tonfall und entschuldige dich vorher und dann stand ich wirklich offen für deine Liebe. Und die steht mir auch zu. Finde ich jetzt zwar nicht meine, aber deine. Also, das ist ein bisschen konfus so insgesamt. Und, ähm, aber warum stellen wir den Bedingungen? Weil das Denken sagt, ähm, dann wird es mir besser gehen. Dann würde ich mich, wann geht es uns besser? Ich würde mich geliebt fühlen. Also, mir geht es dann meistens besser, wenn ich 22 Bedingungen gestellt habe. Also, habe ich das Gefühl, wenn die erfüllt sind. Ja. Aber es kommt halt wieder. Genau, das ist halt in dem Moment, hey, alles erfüllt. So wie, hey, alles aufgeräumt oder sowas. Ja, ja genau. Aber dann kommt halt der nächste Chaot ja. und schmeißt wieder seine. Ja, sofort. Ja. Genau. ja. Ja, und das ist. Ähm, das zu sehen, ist also so liebevolle Aufmerksamkeit, wir enthalten uns die vor. Auch wenn wir uns von jemand anders abwenden, wir enthalten uns das vor, liebevolle Offenheit zu sein in unserem Erleben. Weil wir Bedingungen stellen, dann geben wir halt das auf, was uns eigentlich als einziges wichtig ist. zugunsten von, von Bedingungen. Ja. Und dann fühlen wir uns halt unvollständig. Und dann denken wir, das muss echt anders werden, Freundchen. Ja Und wenn man merkt, was deine ursprünglichen Bedingungen waren, diese Liebe zu spüren, ja. dann passiert doch, passiert doch, das ist doch. Das ja. passiert was. Ja. Dann ist Liebe halt da. Und muss nicht mehr von außen kommen und muss nicht mehr in einer bestimmten Form kommen. <lacht> Und wenn das so ist, dann heißt es aber erstmal das Willkommen für die Gefühle, die, die gerade da sind. es kann sein, die Wut, die Traurigkeit, dass wir uns so missverstehen oder dass wir so, so miteinander umgegangen sind oder was auch immer. Das ist, das ist nicht. Und? Ist es jetzt Freude? Nee, es ist Traurigkeit. Okay, dann hat es nicht funktioniert. Mhm, das ist das. Jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch. Ja, weil dann ist es halt wieder eine Bedingung davon, ja, wie es anfühlen sollte. Ja. Statt egal, wie es sich anfühlt, ich weiß, was ich will. Ja. Ich will offen sein für, das, für mein Erleben, für das Erleben, was dort da ist. Mhm. Aus der menschlichen Logik kann das nicht funktionieren. Was? Totaler Widerspruch. Die menschliche Logik. Totaler ja. Widerspruch <lacht> Menschlich und logisch ist wieder so. Das ja, ist das die, die menschliche Logik. Das ist, ist völliger Irrsinn. Was? was also ich habe gerade gesagt, gerade ist es total unlogisch. Das ist total unlogisch, also, weil sonst. Weil wir, können, wir, wir haben ja offensichtlich jetzt was gehört. Und ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Idee Verstand und so weiter und nicken alle fröhlich, ja, aber. Und nachher tummeln wir uns genauso bekloppt wieder draußen durch die Gegend, als hätten wir es nicht gehört. Nee. Also, guck mal, zwei Tage nicht. Also, erstens okay, glaube ich, dass, ähm, dass es jetzt nicht so sehr der Verstand war, was sich was da, was das, ich glaube, dass es mehr ein Gefühl war, dass es fühlbar war, was, was da eigentlich gemeint ist. Und der Verstand kann dazu, dazu kommen und sagen: Ah, in Zukunft werde ich also einfach Bedingungen loslassen. Das mhm. ist eigentlich ganz sehr einfach. Da wird es dann halt kompliziert. Erstmal. Ja, oder so, ich habe es ist eingesungen und es hat auch etwas gehört, was nicht der Verstand ist, ja. ähm, den es ja nicht gibt. Den es ja auch nicht gibt. Und dann, äh, <lacht> <ja> nicht <lacht> dann taucht aber ein Gedanke auf. Okay, ich habe diese wunderschönen Erkenntnisse schon oft gehabt. und also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, sagst du schön und gut, aber das kann man ja gar nicht umverstehen. So gesehen, ja. Doch. Ja. Okay. okay, unentschieden. Unentschieden. <lacht> Er hat gelernt. Kommt da noch mehr? Ja. Jetzt du! Der hat <lacht> <lacht> ja, ja, auch nur gesagt, stimmt nicht. <lacht> Deswegen sage ich doch. Braucht ihr bei uns noch? <lacht> nee. <lacht> <lacht> doch. <lacht> <lacht> Also, ähm, das haben wir auch schon ein paar Mal so, habe ich das schon mal an dem Punkt gesagt. Ja, da gibt es diese, das sagen wir mal, Momente der Erkenntnis, die sich auf jetzt beziehen. Ja, also, jetzt fühlt sich es, ah, da ich sehe, wenn irgendwas klarer. Ein Moment der Erkenntnis, ein Moment der Befreiung und so weiter. dann kommt äh, das Denken ins Spiel und sagt, hey Moment, ja, das geht ja auch irgendwie um Entmachtung und so weiter. Ja. Und sagt, äh, ich weiß genau, es gibt Beispiele außerhalb von diesem Moment, wo es nicht so war. Und rechnet diese Momente aus der Vergangenheit in die Zukunft. Wovon ich rede, ist von jetzt. Also wenn du in der Zukunft bist, funktioniert es nicht. Wenn du in der Gegenwart bist, funktioniert es. Hm. Und deswegen <lacht> ist es <jetzt> Hast ah, nicht gecheckt? <lacht> Nein, umsetzbar ist ein blödes Wort dafür. Weißt du so, in dem Moment, wo du äh, merkst, dass das wehtut, immer das hier zu machen, in dem Moment, wo das klar ist, gibt es einfach nicht so viel Grund, das weiterzumachen. In dem Moment, wo die Bedingung wichtig erscheint, gibt es keine Alternative zum die Bedingung weiter aufrechterhalten. Weil du wirst dir sozusagen ins eigene Fleisch schneiden. Ähm, ich, da gibt es für mich diesen Unterschied, dass es ist umsetzbar, würde ich schon sagen, aber es ist nicht... Ich, ich kann es nicht umsetzen, um es so zu trennen. Also es... Spielt sich da mit diesem Organismus und gibt da die Möglichkeit, die Einsicht zu haben. Ich habe da eher die ungute Erfahrung, auch nur, sicher nur eine vage Erinnerung, wenn ich selbst das Lenkrad drehe und dann äh, könnte da was passieren, tut es das nicht. Das ist immer an Bedingungen geknüpft. Und dieses Bedingungslose, diesen Aspekt der Bedingungslosigkeit, habe ich keinen Einfluss drauf. Also so fühlt sich das anders. passiert. Mir. Und wenn ich jetzt von der Umsetzbar von einer Möglichkeit spreche, wo ich das des Öfteren erhalten könnte, dann weiß ich, in die Weise, wo ich hierher komme, um da einen Informationsinput zu bekommen, wo auch immer her hinfließt, also nicht in den Verstand, ähm, wo das da in größerer Möglichkeit geschaffen werden kann. Also, eine größere? Durch Durchlässigkeit. Mhm. Also, dass das ein sichern kann und auch das Platz hat dafür und nicht die Bedingungen so groß sind. Mhm. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich in solchen Momenten Einfluss nehme. Ja. Also ähm, die schockierende Erkenntnis ist, dass du pure Durchlässigkeit bist. Ja, das hast du jetzt wieder hierher gesagt. Ja, das ist von dem du sagst Einfluss und dass ja. dieses ich ist das Produkt von diesen Bedingungen, die gestellt werden. Ja. Das hat natürlich erstens keinen Einfluss auf die Bedingungen, die gestellt werden, dessen Produkt es ist. So jetzt kompliziert, ja. ja, ja. Kompliziert. Ja, kompliziert, warte, ich sage es einfacher, für euch. Für uns von mich auch. können einen zweiten Streit Streit. Das, ja. das ist noch kein Glück, ich so Dieses imaginäre Ich, was in spirituellen Kreisen Ego genannt wird, oder dieses scheinbare Ich, ist erstmal ein Produkt von Gedanken. Und von diesen Gedanken, ähm, wer ich bin, was, was wichtig ist, wo ich bin, wie ich behandelt werden sollte und so weiter. So also einfach dieses, dieses, diese Echokammer von Gedanken und den Emotionen, die damit verbunden sind. Da entsteht dieses scheinbare Ich. Mhm. Das ist also das Produkt von Gedanken und das Produkt von Bedingungen. Mhm. Dieses Ich hat keinen Einfluss darauf, ja. Bedingungen aufzugeben. Ja. Okay. Aus Bedingungen besteht, also, sie es ohne Bedingungen gar nicht da ist. Ich müsste sich ja eigentlich nur sehen. Eine genau. Also, dieses Ich wird das Lenkrad nie loslassen, sondern eventuell den Kurs ändern wollen und sagen: Okay, dann gebe ich mich, dann richte ich jetzt mich auf was anderes aus. Jetzt hätte ich gerne noch, weiß ich was, was ne? ich so. Und ohne das. Ähm, ist es offensichtlich und das ganze, das ganze Lernen ist einfach nur okay, so fühlt sich das an, sich für das hier zu halten und diese Bedingungen zu stellen. Und das kann, das heißt nicht, dass dieses Muster nicht anspricht, dieses Programm nicht anspricht, was sagt, hey, jetzt pass mal auf und so weiter, aber es kann gesehen werden, dass das halt ein Programm ist. Das ist die Umsetzbarkeit. Gesehen, sehen zu können, dass es ein Programm ist. Das ist, was ich meine, wenn ja. du das hier machst. Und, und? dir davon Erleuchtung heraus, sondern irgendwann feststellst, okay, das bringt es irgendwie gar nicht. Ja. Hör doch mal auf damit. Das tut zu weh, wenn da drauf stehst. <lacht> du hörst nicht damit auf. Nee, ich habe auch gehört, aber das hat mir wehgetan. <lacht> Dann, äh, weißt du, wenn du wie gesagt, diese Bedingungen wollen, dass es dir gut geht. Wenn du feststellst, okay, mit den Bedingungen fühlt es sich nicht so gut an, dann hört es halt auf, äh, zu versuchen, die Welt oder dich dazu zu bringen, diese Bedingungen zu erfüllen. Dann ist es einfach, dann darf dieser Moment so sein, wie er ist. Und dann ist automatisch, ja, einfach das fühlt sich, hey, plötzlich bin ich von, von der Hölle in den Himmel gekommen. So, das ist, das ist, im Endeffekt ist das ja echt einfach. So, geht. Ähm, Bedingungen stellen, gleich. Wie fühlt sich das an? <lacht> Hölle. Mhm. So. Hölle ist ja ein sehr großes Wort, aber Sisyphus, der Typ, der immer diesen Stein im Berg wollte und dann rollt er wieder runter. So ist es halt mit diesen Bedingungen und ich, der... Kämpfer gegen die Welt. Der Kämpfer für das, was mir zusteht. So. Was, ist, was ist jetzt das andere gewesen, was ich gesagt habe? Weil ich gemeint habe, da, ich könne nichts tun. Und du sagst, man könnte sehr wohl was tun. Also wenn ich das jetzt mal schwarz-weiß male. Nein, ich sage, wenn es gesehen wird, ändert sich das. Wenn, wenn gesehen wird, das, was ich tue... Es gibt, so eine, es gibt so eine, ich glaube, tibetische Geschichte oder was von, von so einem Hund, der findet so einen alten, voll ausgetrockneten Knochen. Ja? Und, äh, und dann fängt er an, auf diesen Knochen rumzukauen. Und äh, weil der so alt und trocken ist, sticht er ihm den Gaumen auf. Der Splitter, dann sticht ihm den Gaumen auf. Ja? Und dann ähm, fließt halt Blut und der Hund sagt, ach, oh, dieser, dieser Knochen... Der ist echt so super saftig und so weiter. Blöd, dass gerade mein Gaumen so kaputt ist, du? Und kaut halt immer weiter auf den Knochen. Und wenn es klar ist, der Knochen das ist, was den Gaumen kaputt macht, dann macht es nicht mehr viel Sinn, auf den Knochen zu kauen. Das, das verliert einfach die Saftigkeit, sozusagen. Okay, das verstehe ich aber nicht, sondern es versteht das. Also wie gesagt, der Verstand versteht schon mal nur deswegen nicht, weil es ihn nicht gibt. Das, was du vorher gesagt hast, ist, ähm, also was ich gesagt habe, zu diesem Thema Verstand, ist, okay, da sind Gedanken, die sich irgendwie so aneinanderreihen und dann sagen, ah ja, so ist es ja schlüssig. Genau. Okay. Auch das erklärt es dann. Und das ist halt in dem Moment, scheint es schlüssig, aber es ist was anderes als, als das direkte Erleben. Ist halt indirekt. Und ist dann da, wenn diese Gedanken aufgerufen werden. Und dann das Denken kann dann bestenfalls draus machen, ich sollte also nichts so auf meinen Bedingungen bestehen. Aber was hier passieren kann, ist ähm, dieser Automatismus von äh, ich fühle mich nicht gut, das liegt daran, dass meine Bedingungen nicht erfüllt sind. Zu ändern, äh, ich fühle mich nicht gut, das, ist, das liegt daran, dass ich mit irgendwelchen Bedingungen identifiziert bin. Das liegt daran, dass ich mich für etwas halte, was Bedingungen stellt. Das entspricht mir nicht wirklich. Aber Intelligenz ähm, also ist doch... Ähm, also Gelernt haben wir ja, dass Intelligenz Verstand ist. Verstand gibt es nicht, das sind nur Gedanken. Also gibt es das andere auch nicht sozusagen. Also, es gibt, also, Intelligenz wäre jetzt auch ist wieder einer so ein Begriff, ja. den man unterschiedlich verwenden kann. Ich würde sagen, es ist einfach. Lernfähigkeit oder, oder auch Erlebensfähigkeit. Ja? Mhm. Es gibt zum Beispiel diese körperliche Intelligenz, mhm. dass ein Kind laufen lernt oder ja. was greifen lernt ja. und so weiter, ohne dass es einen Verstand dazu braucht. Also, ja. mhm. Ohne dass es Reflexion in Gedanken geben muss. So. Weil du jetzt Intelligenz mit Lernfähigkeit übersetzt hast vom Verständnis her, aber oft ähm, verbinden wir mit Intelligenz eben auch Intelligenzquotient und das ist halt so eine spezielle Art zu denken, die ah. ich aber jetzt ein bisschen anders nochmal betrachte als Lernfähigkeit. Auf Überlegenheit. Ne? Also, ich verbinde mit Intelligenzquotient dann eben ähm, schnelles Rechnen, schnelle Mustererkennung von, äh, von einfachen Mustern. Und ich verbinde jetzt persönlich mit der Erklärung von. Man mit Lernfähigkeit ein bisschen was anderes. Also ist natürlich nur so eingefallen als. Ja. Und Intelligenz gibt es in vielen Bereichen. Vielen also Intelligenz kann sein, wie viel ist 17 mal 17. So, zum Beispiel. Ja. Das ist das, was ich weiß. Wenn wenn ihr mal? Habt, hm? mal? <lacht> dann würdet ihr merken, als nächstes kommt wie viele ist 17 mal 18 und könnte das vorausrechnen eigentlich und dann in dem Moment, wo ich sagen würde, die Antwort vorausrechnen und ich würde denken, wow, oh, Wahnsinn, so schlau. <lacht> deswegen, deswegen habe ich vor der Gemeinde sehr ja. äh, überlegen weil Die intelligenten Leute, die. Also, ah, ja. So. ah ja, ich bin bei dir genau, weil natürlich sich die Intelligenz ja, ja. Immer, immer so, wie du gesagt hast, in Kategorien, so ja, in einer Kategorie und deswegen auch. Das ja. Es gibt Schachspieler, -Schach -Schach -Schach ja. die gehen in ein anderes Zimmer, die gucken nicht und spielen gleichzeitig wie 50 ja. Leute. Mit. Jetzt habe ich es schon gemacht. Aber das ist schon eine Fähigkeit, ne? würde ich sagen. Das ist schon nicht mehr so Hochmäßigkeit, das ist schon eine... Ja, welche... Welches Selbstbild durch Intelligenz entsteht, ist, glaube ich, noch, äh, noch, noch nicht so festgelegt. Ja? Ich glaube, dass es ähm, sehr viele, sagen wir mal, nicht besonders intelligente Leute gibt, die sich aber für extrem überlegen. <lacht> Zum Beispiel. Er hat ja sogar einen Namen, was du gerade beschreibst. <lacht> <Ja. lacht> Bei welchem Versuch sind wir <lacht> Aber mir fällt es nicht eigentlich, Was ich beschreibe? Genau, also es ist irgendwie ein Blablabla-Syndrom. Und das, dieses Syndrom beschreibt eben das. Gerade inkompetente Leute oftmals die Situation unterschätzen und sich eben wesentlich weniger fühlen in der Situation und deswegen viele Entscheidungen treffen. Das ist mehr eine kognitive Verzerrung. Falls heißt jetzt auch nicht das heißt. Aber mit Intelligenz meine ich einfach, Lebendigkeit ist intelligent, reagiert auf Umgebung, lernt aus Erfahrung. Das geht bei der Möbel los, meine mein ganzen. Bakterienbeispiele oder so, eine Bakterie, die sich auf die Nährlösung zubewegt und weg von der Säure wegbewegt. So. Oder ähm, wenn man sich Statistiken anschaut, also zum Beispiel äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, und das scheint irgendwie bei, bei großen Kriegen immer so zu sein, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in, in Deutschland deutlich mehr äh, Jungs als Mädchen geboren. Weil einfach, halt, also aus Sicht des Lebens ist es, ist es macht es Sinn, weil ja so viele äh, Männer im Krieg gefallen sind. Ja, viel mehr Männer sind gestorben als Frauen. In der nächsten Generation gab es mehr äh, Jungs als Mädchen. Echt? Wie, wie, wie wo, wer steuert denn das? Weißt du, wer weiß denn sowas überhaupt? Das hat nichts mit Verstand zu tun oder mit was weiß ich was. Ja? Ist das ist echt? so. Ja? Mhm. In Friedenszeiten sagt man, es gibt mehr Mädchen als, also im Grundsatz mehr Frauen als Männer. Wenn dann wieder die Männer mehr werden, wird es kritisch. Habe ich auch schon gehört. Mhm. Ne? Jetzt könntest du, weißt du, um jetzt kurz mal auf dieses Thema mit Algorithmus zurückzukommen. Würde ich sagen, dann gibt es anscheinend also einen Algorithmus, der sagt, bei einem bestimmten Stresslevel oder bei Unterernährung oder was weiß ich was, diesen Kriegsbegleiterscheinungen, mhm. werden dann halt mehr Männer produziert oder sowas. Vielleicht auch einfach nur, okay, wir leben in kriegerischen Zeiten, Männer sind die besseren Krieger oder keine Ahnung was. Mhm. So. Und dann hast du so einen Algorithmus, der ist dann einigermaßen zu erklären scheint. Ja? Aber wer hat den geschrieben oder... <lacht> Mhm. Wie kam es dazu? Ja, und das ist, was ich meine, da ist einfach, Leben ist gleich Intelligenz. Leben ist Lernfähigkeit. Geht, bei, wie gesagt, bei Bakterien los. Ich würde sagen, das ist so eine natürliche Intelligenz. Ja. Nicht so von Ja. Ja, das ist eine, eine Form von Intelligenz ist zum Beispiel, super komplexe Rätsel lösen zu können oder 17 mal 18 rechnen zu können aus dem Kopf raus. Schade. Das ist eine Spezialform, aber genauso ist es in der Intelligenz, nicht vom Stuhl zu fallen. Die Gleichgewichtssinn gelernt und so weiter. Wir setzen ein kleines Baby auf den Stuhl, plumps, bis es das gelernt hat. Und diese, diese Intelligenz, ähm, wenn wir sagen Intelligenz ist Lernen vom oh, <lacht> dass es gelernt hat. <lacht> ja. Intelligenz, also Leben ist intelligent, intelligent heißt Lernfähigkeit. Lernfähigkeit heißt, sich auch mal dumm anzustellen. Weil äh, wir müssen was ausprobieren. Das Kind probiert zum Beispiel, an diese Flasche ranzukommen im Sitzen. Funktioniert halt nicht. Ja. Oder das Kind zieht sich an den Haaren, bis es schreit und dann lernt es halt, okay, das ist eine blöde Idee. So, zum Beispiel. Ich probier mal Sachen aus und stelle fest, okay, nicht so gut. Also lernen heißt, sich auch mal dumm anzustellen. Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel, wie ist es auf Bedingungen zu bestehen. Und... Dann eventuell zu schauen, auf welchen Bedingungen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Und aber mit diesem, mit diesem Hinschauen von, was ist mir denn wirklich, wirklich wichtig im Leben? Und Peter gesagt hat, in meinen Worten jetzt liebevolle Offenheit für jetzt, wenn, wenn ich das sehe. Und dann gebe ich das, die, das, was ich liebe, auf, weil ich möchte, dass jemand mir recht gibt. So beschrieben macht es einfach keinen Sinn. In dem Moment, wo es so beschrieben ist, ist es ist klar, Intelligenz macht jetzt was anderes als früher. Aber nicht indem es zur Steuerung war, sondern indem es sagt, okay, lass mich kurz sortieren, was jetzt eigentlich gerade los ist. Was passiert jetzt gerade? Statt irgendwie, ja, ich habe jetzt keine Zeit, mich um sowas zu kümmern, ich möchte jetzt erstmal, dass du einsiehst, ne? so ohne das halt. Ja, aber dann ist tatsächlich so ein, also es gibt scheinbar zwei Haltungen. Das eine ist so, äh, ich habe meine Meinung und ich möchte andere auch dazu bewegen, diese Meinung zumindest anzuerkennen, aber vielleicht sogar zu teilen. Und dann gibt es scheinbar diese Sache wie du sagst, ich habe meine Meinung und die haben eine andere Meinung. So, so, Also, ich das, weiß halt. Da ist, ist noch so eine Lücke, die ich gerne irgendwie mit Verständnis überbrücken würde. Ich, ich weiß halt, dass. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß halt, dass meine Meinung einfach auch nur irgendeine Meinung ist, die sich auch im Laufe meines Lebens ähm, sehr stark geändert hat. Hm. Ich könnte gar nicht sagen, ich habe meine Meinung geändert, sondern. Ja, so einfach wenn man seine zum Beispiel seine politische Meinung ändert wie kommt das ja. ist ja nicht irgendwie dass man sagt okay ab heute denke ich mal anders darüber oder so, so neue Erfahrung, neue Informationen hallo sage ich doch die ganze Zeit Nämlich? genauso ist mit lernen ich kann nicht lernen es lernen genau mir schien du widersprachst mir vorhin weil ich, weil, weil ich offensichtlich etwas ausgedrückt habe, wo ich mich die ganze Zeit rausziehe, dass ich es nicht tun könnte. Und dem stimmst du nicht ganz zu. Nee, du sagst, ich kann, also so wie ich es verstanden habe, ist, ich kann nicht lernen, scheiße. <lacht> Statt äh, ich kann nicht lernen, Gott sei Dank, weil es lernt. Ach, es war nur ein Formulierungsproblem. Hm. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Also diese Unterscheidung von, dass derjenige, der meint, es im Griff haben zu können, der hätte jetzt gerne Werkzeug, um es besser im Griff zu haben und liebevoller im Griff zu haben. Von dem rede ich überhaupt nicht mehr. Genau, das ist, was ich verstanden habe von, ich kann ja nichts machen. Der, der kann es nicht. Den gibt es nicht. Ja, ist richtig. Deswegen kann er nicht viel. Völlig <lacht> Den gibt es halt in Gedanken und in Stress. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt auf die Gnade Gottes verlassen kann. Wer jetzt du? Ja, genau. Er ist der Kommentator gerade eben, der auftaucht. Und der vermeintlich was tun. Oder behauptet jetzt, er könne nichts tun, um dann doch heimlich irgendwie einen Segen auf etwas haben zu können. Also wenn du meine Empfehlung werden möchtest. Oh, bin ich wirklich so dumm. <lacht> ja, meine Empfehlung wäre vertrauenvoll auf die Gnade Gottes. Und zwar in dem Augenblick jetzt gerade. Okay. Nicht für, ja, und wie mache ich es dann in der und der Situation? Ach, das darf ich nicht mehr. Das darfst du. <lacht> Ach, nur, <bist> du <lacht> nur ist die Aufmerksamkeit an Gedanken, die nichts mit der Gegenwart zu tun haben. Und das ist halt in gewisser Weise eine Ablenkung von der Gnade Gottes, wenn du so vorhanden willst. Ja, mich vergibt das auch, oft. wenn wir jetzt Tony Farzens äh, Bücher lesen. Ne? Das steht immer, der ist niemand, der was lernen kann. Und der ist keine Person, die was lernen kann. Und die Käthe hat auch gesagt. Wir sind bis hier voll. Da kommt kein Tropfen mehr rein. Wir brauchen nichts mehr. In dem Sinne. Ja, und da sind wir halt wieder bei Worten. Also um jetzt mal Tony Parsons zu nehmen, ähm, der sagt, da ist niemand, also gibt es auch kein Lernen. Was ich sage ist, Lernen ist unabhängig von einer Person. Nein, ich würde sagen, Lernen passiert. Aber Lernen niemand, passiert. Ne? Da ist genau, niemand der genau, lernt. Genau. Dieses, konstruierte ich, was ich in diesen Gedanken einfach nur Gedankenreflexion ist, das lernt nichts, ja, weil es einfach nicht existent ist. Lernen passiert. Finde ich absolut offensichtlich, dass wir zum Beispiel alle gelernt haben, uns anzuziehen. Ja, das konnten wir früher nicht, jetzt können wir das. Wie kann man sagen, es gibt kein Lernen? Ja. Ähm, was, äh, was Katie sagt, weißt du so, in, in meinen Begriffen wäre es, ich nehme einen Gedanken und hinterfrage ihn ja, und, und schau, glaube ich das wirklich? Ist das wirklich wahr für mich? Und da passiert Lernen. Es ist nicht, ah, ich brauche noch folgende Informationen, die ich dann abrufen kann oder sowas, sondern Lernen ist Gegenwart, Lernen für jetzt. Lernen in dieser Moment ist Lernen. Und für mich war das nicht Lernen. Bei mir war es so immer. Dass es jetzt dieser Gedanke ist abgefallen. Und mhm. dann nächstes Mal kommt dieser Gedanke aber ich reagiere nicht so wie viel. Vor ein paar Wochen habe ich meine Frau angeschrieben und jetzt bin ich vorbei. Nicht, dass ich da tanze und fröhlich bin, ja. aber ich staune in Ja, genau. Nur durch das, dass ich die Gedanken überprüft habe. Ja, genau. Da ist also in meinen Worten Lernen passiert. Oder eine andere Beschreibung wäre ein Update. Mhm. Nichts, nicht, es hat nichts mit dem Beschluss zu tun. Also das nächste Mal in dieser Situation werde ich mich so und so verhalten, ja, sondern wo vorher so ein Glücksversprechen war, wenn sie, wenn sie das und das nicht macht, dann bin ich glücklicher. Dieser Gedanke ist dann halt weggefallen und dann ist es das Glück darin, diese Bedingungen nicht stellen zu müssen. Und für mich war auch sehr wichtig, dass da das war für mich das Erste. Person, wo gesagt hat, alle Probleme, die uns betreffen, beginnen hier. Und nicht da draußen. Mhm. Nicht bei den Faschisten oder Ausländern oder sonst was, mhm. aber jemand zwischen diesen Lampen. Ja, ja. Um Probleme zu haben, muss man denken können. <lacht> oh, das habe ich mir. Das ist <lacht> <denkste? lacht> ah. Das haben wir auch nicht frei mit dem machen. Ne? Von nee. dem auch, wo das alles programmiert. Ne? Ja, genau. Anders gesagt, um Probleme zu haben, muss man ein Ziel haben. Hm. Das nicht erreicht ist. Das ist diese NNP. da gibt es diese Definition von Problem ist die Differenz zwischen, wie es ist und wie es sein soll. Diese Differenz nennt man Problem. Und da kann es entdecken, dass jetzt diese Diskrepanz nicht da ist. Die gibt es einfach nicht. Wenn es keine Identifikation mit einem Soll gibt, ja. dann gibt es kein Problem. Mhm.